gerade eingetroffen. Alles Bembel oder was? Unser Pling Pling Bembel Deluxe, Glitzer Bembel. Gerade eingetroffen, jetzt bei Bembel Town in Frankfurt Rödelheim. Glitzer Bembel zum Aufbüscheln. Wunderschöne Kristalle. Dann viel Spaß damit und bis bald.